So, Rico, ah, trinkt mal noch bitte. Einem, was trinkt man heute? Was? Was wir heute trinken? Bier, Bitburger. Bitte ein Bit. Genau, da hast du vollkommen recht. Bitburger heute. Ach, nachdem die Fans gesagt ah. haben, wir sollen endlich Pilsener trinken. Also wir können auch halt nichts anderes. Tja, das es wohl war. Vollendeter, hopfenbetonter Pilzgenuss, einzigartigen Geschmack. Pitburger Premium-Pilz. Das meistgezapfte Premium-Pilz an deutschen Theken. Geschmack vollendeter, hopfenbetonter Pilzgenuss, kombiniert mit Leichtigkeit und Eleganz. Dazu ein kristallklares, sonniges Strohgelb und ein anhaltender, feinporiger Schaum. Alter! Nur aus besten Rohstoffen nach deutschem Reinheitsgebot gebraut, überzeugt unser Bitburger Premiumpilz nicht ohne Grund als das meistgezapfte Bier an deutschen Theken. Sein fast frischer Geschmack macht unser Premiumbier so beliebt. Alter Schwede, die hauen richtig, wa? Die klopfen ja ganz schön an, ja. 1817, der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Im Jahr 1817 gründet Johann Peter Wallenborn in Bitburg in der Eifel eine Brauerei. Und wir dürfen dieses frische, mhm. frische? Bier genießen. Ja? Genau, das war auch erst der Anfang der Geschichte, was Rico da gerade vorgelesen hat. Den Rest hier es ähm, alles auf der Webseite zu sehen, die ist übrigens auch sehr gut gemacht, also sieht wunderbar aus. Und da kann man sich die ganze Geschichte auch nochmal anklicken, hier unter dem Video in der Beschreibung einfach anklicken, den Link und dann seid ihr auch schon auf der Website, mhm. halt angucken. Also, mir fällt es. Ne? Ach, das Aussehen jetzt, ja. genau. Also Sieht sehr gut aus. Schön drin. elegant geschwungen, schön. Also, schön. Ja. So liegt sehr gut in der Hand. Durch die Form. Ja. Also, das ist wirklich. Augensucht so und Augen. Sehr ich, ich schön. Ich weiß auch mal, ein hier. Also warum trinke ich eigentlich Kind. Na, mal sehen. Ich werde mal gucken, vielleicht. Na, weil du dir das nicht leisten kannst. Weil du so ein Billard hast oder trinkst. Ey, ey, ey. Hier, ich habe einen. Hast du, Bruder, schon seit zwei Wochen nicht mehr. Was steht hier? Absinent, was? Ja, ab wa? ja das steht hier. Ja, ist Und Mönchshof. Gib mal ein. mache 0,0 Sieg da. Naja, das ist ja, wo hier die Das sind irgendwie ja leider eigentlich. Ich trinke auch gerne einen Pilz. Oh, warte mal. Aber <lacht> oh, sieht sehr gut aus. Sehr schön. Spudelt. und die Nulle ein bisschen, ein bisschen sprudelt. Brust, oh. Brust. Ja. So steckt mit vor. Hm. Riecht wirklich gut, ne? Also das ist ein lecker Bierchen, wa? Also hätte ich auf jeden Fall Bock. Also, das ist äh, wirklich ein Bier, was ich auch äh, immer mal wieder trinken würde. Ja. Dagegen stinkt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Tasse über den Schnapp. Ach, das ist ja halt total verrückt. Also, 13 auf jeden Fall. Ich schwanke aber immer noch. Also, meine Idee waren zwischen 12 und 14. habe ich. Und ja, 13, Tatsache war. Das ja. Sehr verrückt. Schwank ich. Schnank ich. Ja. Ja? Ja. Boah, das ist schwer, wa? Na, dreizehn, ja, ja. ja. Holla, die Waldfee. Alter Verwalter. Wald. Oh, yes. Damit ist jetzt aber so was von weit oben. Froh, also. Gold. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, welchen es nach diesen hervorragenden Hopfentrank dürstet. Danach trinken wir ein alkoholfreies Vitaminbier. <lacht> ich habe auch nur eine Flasche Bitburger gekauft. Also, das ist ja wie Zuckerbrot und Peitsche, Alter. kriegst jetzt eh nicht. Joybräu, Vitaminbier von Joybräu, alkoholfrei. Das gibt es als nächstes. Also unbedingt wieder einschalten, wenn wir hier mal was Gesundes vorstellen. Wenn es wieder heißt, alkoholfrei. <lacht> Seid dabei. Ich trink erstmal noch mein Bier. Unbedingt abonnieren, Leute. Ja, liken, teilen. Und schöne Grüße an der Bitburger Brauerei. Ja. Hervorragend. Sehr, sehr, sehr schön. Ja.